Komm mal, Maria. Lass uns gucken, ob Clown Sashi da ist. Okay. Guck mal, Clown Sashi ist zu Hause. Clown Sashi! Clown Sashi! Oh, hallo Kinder. Komm doch okay. rein. Hallo Kinder, kommt mal mit. Wir schauen, was unser Besuch macht. Ach, da seid ihr. Was ist das denn? Hm. Videospiele? Schlafen? Ah, es ist doch Sommer. Es sind Sommerferien. Wir müssen doch was unternehmen. Weiterspielen. Weiter schlafen. Nein! Es sind doch Sommerferien. Hier wird nicht gespielt. Hier wird nicht geschlafen. Wir müssen doch was unternehmen. Aber wir haben kein Geld. Und kein Wenn das euer Problem ist, da kenne ich eine Lösung. So, wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? ist es hier? Nein, das ist auch nicht. Ah, ist es hier? Ah, das hier ein Gerümpel. Nein, ist das? Nein, ist auch nicht. Ist das das? Das ist es auch nicht. Ah, hier ist der, der Schleier des Vergessens. Der ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Wo ist es denn nur? Ah, ist es hier? Moment, hier. ist es auch nicht. Hier ist es. Ah, hier habe ich das Zauberbuch. Maria, wir müssen noch zum Mittagessen. Mama wartet. Nach dem Mittagessen kommen wir wieder. Okay. Na dann beeilt euch und dann gehen wir ans Meer, ja? Gut bis dann. Ciao. zwei na? Habt ihr euch extra umgezogen für den Strand? Ja. Wo wollten wir nochmal hin? Zum Strand! Genau. Also, liebes zauber bring uns bitte zum Strand. Nicht nur zum Strand, sondern zum Meer. Okay? So, jetzt öffnen wir es. Wow. Okay. Ah, schön. okay. So. Hier ist viel zu warm, mit der Jacke. Ich glaube, ich lasse dich hier. Okay. Hier brauche ich doch keine Jacke. Nee. So. Okay. Seid ihr bereit? Ja. ja. Nochmal alles ausschütteln. Ja. Ja, okay. <lacht> so. Liebes Buch, wir wollen zum Meer. Okay. Eins, zwei, drei. Hupf. Guck mal, wir sind am Meer. Ja! Das ist toll, aber wir haben keine Bade. Ist gar kein Problem. Mit und hm, stimmt, die fehlen ja auch noch. Da musst du mir aber helfen, okay? Ja. Auf drei, pass auf, wir schnipsen zusammen. Eins, zwei, drei. Es hat geklappt. Ich muss doch mein Buch zu Ende lesen. Extra! Oh, äh, ich muss mal hier das Keine Ausrede! Oh. Komm jetzt! Nein, äh, es ist noch zu dunkel. Maria, helf oh. mir! Das muss jetzt nicht sein! Also, das... Komm, komm, ich glaub, muss ins Wasser! Nein, ich will doch gar nicht! Ah. dass wir weg sind. Komm, wir packen unsere Sachen zusammen und dann springen wir zurück ins Buch. Ja. Eins, zwei, drei. Ah! Oh. So. Alle da? Ja. Gut. Oh, das hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ich bin auch wieder trocken. Ihr Schlawiner hier, schmeißt mich ins Wasser hier. Also, was soll das hier? Ja, ja, ja. Das erzähle ich eurer Mutter. Hm. Ihr drückt was? Habt ihr auch so viel Sand in den Schuhen? Ja. Komm, wir müssen mal den Sand ausleeren. Paul, gibst du mir bitte das Buch rüber? Ja, das cool. Zauberbuch? Ja, klar. Hier, bitteschön. Dankeschön. Danke, liebes Zauberbuch. So. Maria. Wo seid ihr denn? Was ist denn das? Das ist Sashi. Hallo, Klaus Sashi. Hallo. Hallo, ich bin die Mama von Paul Maria. Ah, das sind zwei liebe Kinder. Ne? Wir hatten ein bisschen Spaß hier im Garten. Ja. Ne? ja. Ihr müsst jetzt Abendbrot essen gehen? Ja, hm, leider. Ich habe auch noch nichts gegessen. Wollt ihr nicht bei mir bleiben? Ich mache den Grill an und wir grillen eine Runde. Ja, ja. gerne. Ja. Habt ihr Lust? Ja. Gut. Na dann, setzt euch. Kommt. Ich muss Ach so. <lacht> ihr, ihr seid ja immer noch da. Also, mir knurrt der Magen. Und den Kindern auch. Ich muss jetzt grillen. Und ihr, ihr, ihr geht in die Küche und esst auch Abendbrot. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.